Bei den Fragen in Lime Survey kann man so ein sonstiges Feld hier einfügen, wo die Befragten dann eben weitere Informationen da noch eintippen können. Wie funktioniert das und was kann man da alles einstellen? Ich habe hier erstmal eine Frage angelegt vom Typ Bootstrap Buttons. Hier gehe ich jetzt auf bearbeiten und jetzt schauen wir mal, was wir alles zu dieser sonstiges Option einstellen können. Der erste Schritt ist, dass wir hier bei den allgemeinen Einstellungen erstmal einstellen können, ob es überhaupt diese sonstiges Option geben soll, ja oder nein. So, dann gehen wir weiter zur Logik bei den Einstellungen. Dort kann ich auch noch mal zwei Sachen dazu einstellen. Und zwar kann ich einmal sagen, dass dieses Kommentarfeld bei dem sonstigen Feld ein Pflichtfeld sein soll. Was heißt das? Wenn die Befragten Sonstiges angeklickt haben, müssen sie dann auch etwas in das Feld reinschreiben, um in der Umfrage weitergehen zu können. Dann kann man noch einstellen, dass nur numerische Eingaben erlaubt sind. Das heißt, dass man nur Zahlen in dieses sonstiges Feld reinschreiben darf. Und dann gucken wir nochmal bei der Anzeige. Hier kann ich jetzt noch die Beschriftung für dieses sonstiges Feld ändern, wenn ich zum Beispiel möchte, dass dort was anderes steht, wie zum Beispiel weitere Angaben. Und was jetzt in LIME-Survey noch neu dazu gekommen ist, dass ich auch diese Position von dieser sonstigen Option anpassen kann. Voreinstellung ist natürlich, dass es irgendwie am Ende angezeigt wird. Alternativ kann man es eben an den Anfang setzen oder hinter eine bestimmte Antwortoption. Ich setze es jetzt hier beispielsweise mal hinter die erste Antwortoption. Schauen wir uns mal die Vorschau an. So, jetzt ist es also hier an der Position hinter dieser Antwort 1 und sobald ich auf Sonstiges klicke, öffne ich das Feld und ich kann hier etwas eingeben. So, das waren die Einstellungsmöglichkeiten zum Sonstiges Feld.